Wenn ich unser Deutschland sehe, Alles voller Pkw. Unsere Herzen asphaltiert. Automobil radikalisiert. Hey! Kommt, hört auf zu lenken. Und fangt dann zu denken. Dann fängt man hey! einmal an zu fragen. Dann hören die Fragen. Sind hier überall Autos! Ah! Äh, warum, okay, warum gibt es hier überhaupt keinen Fahrradweg? Warum ist es hier so laut? Warum ist unser Stadthafen eigentlich ein riesiger Parkplatz? 1000 Fragen, ich komme nicht drauf. Warum hört der Fahrradweg einfach hier auf? Warum nehmen wir Bum, Bum? Ja. Huh?